Was geht ab? Toymenfilter ist am Start. Heute sprechen wir über mein allererstes Mal Motorradfahren. Aber eine kleine erste Info, die ich geben möchte. Dieses Video ist natürlich nachkommentiert. Und dieses Videomaterial ist schon verdammt alt. Also da bitte nicht wundern. Ist aber natürlich Nebensache. Alles Weitere werde ich gleich nach meinem Intro weitersprechen. Also bis gleich. Bis fahren ich bin ja gestern an den 8.11.2017 aller allererste mal motorrad gefahren zwar nur für 10 20 meter aber ich muss sagen dieses gefühl was man drauf hat ist einfach unbeschreiblich geil ich weiß nicht ich weiß jetzt wie sich andere leute komplett fühlen und ich muss sagen ja ich habe jetzt auch mega mega bock drauf bekommen ich bin gestern die 750 kubit maschine gefahren mit 98 ps die maschine war eine sportler kein Supersport, einfach nur eine Toursportler mit 231 Kilo auf den Rippen. Und ich muss sagen, das war schon verdammt schwer zu fahren. Ich habe mich komplett ja, unsicher drauf gefühlt in den ersten Moment. Aber dann natürlich sicher, weil es ist eine, äh, eine komplette Umstellung für mich. Weil ich bin vorher echt eine leichte Supermoto gefahren. Auf einmal hast du so ein schweres Gerät, ja, wo du drauf sitzen tust, was du bewegen musst, was du fährst, was du handhaben musst. Das ist natürlich für mich dann eine komplette Ungewöhnung. Was für eine Maschine es sein wird, was es wird, gibt mir natürlich noch nicht preis. Wenn ich sie jetzt kaufen werde, dann werde ich natürlich dann auch zeigen in meinen Videos wie ich dann richtig vorstellen. Momentan richtig flocken kann ich leider auch nicht, da so Scherz-Titz meinte, meine Speicherkarte zu platzen, zu chatzen, zu klauen, sozusagen, ja. So, aber wir kommen mal weiterhin mit dem Motorrad. Ich bin ja gestern gefahren, die 20 Meter. Ich bin da auf dem Hof gefahren, weil die war ja nicht angemeldet, nicht versichert, gar nichts, kein Kennzeichen. da. Ja, auf der Hinfahrt hat der nette Herr noch gesagt, sei langsam, die Tare hat richtig Power untermarsch. Und ich bin das komplett überhaupt nicht gewohnt. Ja, in diesem Moment habe ich noch langsam gefahren und auf dem Rückweg zu ihm wieder hin. Meinte mein Kopf irgendwie zu sagen, ey Toby, Tolbi, ey, ey, ey, ey, Digga, ey, ey, gib mal Gas. Ja, innerlich habe ich mir gedacht, komm, gib mal ein bisschen mehr Gas und auf einmal meinte mein Hinterreifen wegzurutschen. Ich habe mich dann gefühlt wie, ja, dieses Video-Clip kurz. Moment. Blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum. Okay, so krass war es doch wieder nicht, aber so habe ich mich halt gefühlt, mein Hinterreifen ist so dermaßen weggerutscht, weil ich auf den Sand gefahren bin. habe das Motorrad natürlich noch gehalten bekommen, also wieder eingefangen. Der Verkäufer, ihn hat die Angst irgendwie komplett in der Sicht geschrieben gewesen, der hat auch gesagt habe, Gott sei Dank hast du nicht auf die Nase gelegt, beziehungsweise für du Deutsch auf die Fresse gelegt. Ich habe mir auch gedacht, oh Gott sei Dank ist nichts passiert, weil das wäre auch für mich natürlich ein bisschen blöd gewesen heißt also fahrbar ist die ich habe ja auch im Moment ja gehalten bekommen ist natürlich ungewohnt gewesen und ja eine kleine Sache muss ich auf jeden Fall noch mal zurücknehmen ähm, ich habe ja früher gesagt ich kann keine Sportler fahren dieses Gerücht beziehungsweise diese Aussage von mir nehme ich ab sofort zurück ich kann da fahren muss aber halt eine kleinere Maschine sein weil so hohe geht doch nicht aber also halt ein da kann ich fahren da komme ich rauf und wieder runter hab mich das natürlich auch verwundert, aber das klappt. Natürlich ein bisschen mit Mühe verwunden, aber das ist kein Problem. Da gewöhnt man sich dran. So und diese sind die wollte ich noch sagen: Es werden bald neue Videos kommen, wahrscheinlich ja mit einem Sportler, Supersport, Nettet, Enduro, Supermoto. Ich weiß es noch nicht, weil das kommen wird, weil ich bin noch nicht entschlossen, was es kommt. Aber halt, es wird auf jeden Fall was Großes werden. In der Sonne seid erstmal, haut der rein, man sieht sich wieder, euer Tom Fetter, ciao. <musik>